Genau, dann haben wir jetzt ähm, kurz Zeit, mit dem Mikrofon umzubauen quasi, aber jetzt nicht, also drei Minuten. Genau. Und ähm, dann möchte ich ähm, als nächsten Vortrag Martina Franzen vorstellen. Und zwar kommt Martina Franzen vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Und wird uns ähm, den dritten, also man sagt ja immer, alle guten Dinge sind drei, quasi den dritten Vortrag ähm, Systemtheoretischer Provenienz vortragen, der ähm, erfreulicherweise den Titel der Tagung übernommen hat und heißt Digitalisierung als Herausforderung für die systemtheoretische Differenzierungstheorie. Wir haben jetzt also wirklich eine ganz schöne Situation hier, dass wir tatsächlich über die Herausforderung der Digitalisierung an die Themen-Theorie sprechen können. Insofern bin ich ähm, dankbar, um dies jetzt ähm, nochmal ähm, tun zu können. Und wir haben jetzt schon von verschiedenen Läufungsangeboten gehört, die alle Transformationen ähm, mitgefasst Und wenn wir... Ähm, bei allen ähm, Herausforderungen ähm, des sozialen Wandels vielleicht zwei Deutungsangebote eines ähm, genau ist das ähm, aktuell von Anasim das haben wir gehört sein Standpunkt ist dass die Digitalisierung sich einfügt in die fortschreitende ähm, Differenzierung der Gesellschaft quasi im Einklang steht mit dem was wir auch schon vorliegen haben, nämlich die moderne Gesellschaft, die als funktional differenziert ähm, gilt und ähm, insofern schon immer digital war. Und Eine zweite Lesart liegt vor mit ähm, der nächsten Gesellschaft, Sascha Dickel hat es schon benannt, die eben von Dirk Becker ähm, 2007 als Studie zur nächsten Gesellschaft und jetzt 2018 nochmal ähm, ja, angereichert worden ist, in dem Merweband 4.0 oder die Lücke, die der Rechner lässt und seine Theorie der digitalen Gesellschaft postuliert eben genau das Gegenteil, einen Strukturbruch. Das Argument ähm, übernimmt er von Luhmann und er nennt, ähm, ja, diese ähm, Gesellschaftsform erstmal nur ähm, die nächste Gesellschaft und sie wartet quasi auf Ausformulierungen. Beiden Lesarten ist jedoch die Ansicht ähm, gemein, dass die Digitalisierung zumindest eine, einen Anlass ähm, bietet und eine Notwendigkeit, tatsächlich die Luhmannsche Systemtheorie fortzuschreiben. Und während ähm, Nasser nun aus der Retrospektive heraus die digitalen Konturen ähm, der modernen Gesellschaft rekonstruiert, blickt Becker nach vorne, um das Neue quasi zu charakterisieren vorzugsweise abstrakt und notwendigerweise spekulativ. Und damit ähm, sind eben auch die Herausforderungen bereits angesprochen, die sich für die soziologische Theorie und für die Soziologie als, sich, ähm, als solches ergeben, wenn man sich quasi ja, auf ein Terrain begibt, ähm, was ähm, mitten in einer Entwicklung steht. Und so wird der Soziologie öfter vorgeworfen und den Sozialwissenschaften schlechthin dass sie entweder blind sind für radikale Veränderungen, das war zum Beispiel der Vorwurf an die Modernisierungstheorie, dass sie den Zusammenbruch des Ostblocks nicht vorhergesehen hat, oder den Zusammenbruch der Finanzmärkte, oder sie handelt sich eben den Versuch ein, tatsächlich der Spekulation, der Simplifizierung, und hierfür ähm, kennen wir das etablierte, ähm, ja, die etablierte Differenz zwischen Gesellschaftstheorie und Zeitdiagnose. Letzteres eben stets mit Abwertung versehen. Und nun ähm, sehen wir auf den öffentlichen Diskurs um Digitalisierung, was kann die Soziologie der Digitalisierung und dem Diskurs bieten. Wir ähm, hören ähm, von einem disruptiven Wandel. Die Politik benutzt Phasenmodelle und arbeitet in Versionierungssemantiken. Industrie 4.0 ist in aller Munde. Japan ist dagegen schon weiter und baut inzwischen an der Society 5.0. Und die ähm, Soziologie ist dann eigentlich besonders stark, wenn es ihr gelingt, sich dem Zeitgeist insofern zu entziehen und kontraintuitive Einsichten liefern. Und ähm, ein solches Beispiel dafür ist meiner Ansicht nach ähm, das Buch Muster von Amina das eben auf Kontinuität statt auf Diskontinuität setzt und genau deswegen eigentlich den Blick auf den soziotechnischen Wandel subkutan als schleichenden Prozess ähm, offenlegt, der uns nicht überfällt, wofür wir als Soziologen eigentlich auch nicht ähm, ja, subito ähm, die neue Gesellschaft ausrufen müssen. Aber gleichzeitig gibt es meiner Meinung nach ähm, sehr gute Gründe, tatsächlich in Bezug auf das, was wir derzeit ähm, beobachten, von einem epochalen Wandel zu sprechen. Denn mit der Umstellung vom Buchdruck auf digitale Kommunikation wird mithilfe der Luhmannschen Systemtheorie nicht nur ähm, dieser Bruch ähm, wahrscheinlich, sondern auch gesellschaftstheoretisch fassbar. Das ist ähm, deswegen ähm, der Ansatz, den ich jetzt auch hier in dem Vortrag noch mal motivieren möchte, tatsächlich also für den Strukturbruch aber vor allem auch ähm, für die Frage, wie sich dann so etwas wie die nächste Gesellschaft eigentlich operationalisieren lässt. Lässt sich damit theoretisch arbeiten, bleibt es mehr als ein Schlagwort und wie kann man also diese These auch noch theoretisch unterfüttern. Und um das ähm, quasi auch plastisch zu machen, was wir jetzt hier ähm, abstrakt und sehr ähm, facettenreich bereits gehört haben, möchte ich das Ganze an einem speziellen Funktionssystemen, mit dem ich mich am besten auskenne, nämlich dem Wissenschaftssystem noch mal illustrieren, was dann eigentlich eine digitale Transformation sein kann. Also was ist die nächste ähm, Wissenschaft eigentlich? Um ähm, diesen Blick freizusetzen, kommt hier noch mal die Ausgangsthese, die vielleicht ähm, ja, die Mehrheit ähm, der Teilnehmenden hier schon kennt, was besagt ähm, quasi die These einer nächsten Gesellschaft, die Einführung der Sprache, konstituiert die Stammesgesellschaft, die Einführung der Schrift, die antike Hochkultur, die Einführung des Buchdrucks, die moderne Gesellschaft und die Einführung des Computers, die nächste Gesellschaft, so Becker. Also was man ähm, hier ähm, erkennt, ist eben schon, dass ähm, die ähm, Transformation der Gesellschaftsstrukturen quasi an die Evolution, evolutionären Errungenschaften der Verbreitungsmedien gekoppelt ist. Das ist eine ähm, Figur, die von ähm, Luhmann ähm, direkt übernommen worden ist. Und ich glaube, hier liegt auch ähm, der besondere Clou eigentlich ähm, von Luhmanns Evolutionstheorie. Nur ähm, um diese ähm, These tatsächlich zu unterfüttern, lohnt eben deshalb auch ein Blick in die Evolutionstheorie, also nicht so sehr allein in die Differenzierungstheorie oder in die Kommunikationstheorie, sondern um diesen ähm, Wandel ähm, tatsächlich zu plausibilisieren, müssen wir eben auch in diese Evolutionstheorie hineingucken. Denn es ist ähm, quasi ja, mit Luhmann ähm, plausibel gemacht, dass sich, wenn man auch gleichzeitig auf Kommunikation setzt, dass dieses Phasenmodell, was Becker hier sozusagen rezipiert, eben an Kommunikationsweisen in eine historische Abfolge gestellt ist, ohne von Substitutionsprozessen auszugehen. Vielmehr erweitern sich stets die Kommunikationsmöglichkeiten. Und was dann eigentlich Kommunikation heißen kann, also unter dem... Einfluss des Computers oder auch der Digitalisierung ist ähm, insofern ähm, die Schwierigkeit, um überhaupt also diesen Wandel plausibel zu machen. Das heißt, ähm, wenn wir hier dieses Zitat uns ähm, vornehmen, dann sehen wir, ähm, dass hier als neues Verbreitungsmedium ähm, noch der Computer angesetzt ist. Später ähm, spricht Becker dann selbst von Digitalisierung, aber ähm, diese... Frage ist dann nicht nur alleine eine techniksoziologische Frage, um quasi das neue Ding festzumachen, sondern auch eine medientheoretische Frage und ähm, um damit umzugehen, braucht es natürlich eine Vorstellung dessen, was dann Digitalisierung, Digitalität oder die Einführung des Computers heißt, um tatsächlich auch damit arbeiten zu können, um überhaupt also die, die, der digitalen Gesellschaft auf die Spur zu kommen. Und da hat ähm, Becker jetzt eine weitere Arbeitsdefinition vorgelegt, ähm, die jetzt eben auch nochmal das aufgreift, was auch schon genannt worden ist. Er hat einen engen ähm, Begriff ähm, von Digitalisierung, einerseits, dass eben ja, analog in Digitales ähm, verwandelt wird. Sascha hat es gerade schon gesagt, aber ähm, zusätzlich eben, mit der Information, dass diese digitalen Formate eben auch ausgelesen werden können, eben nicht mehr nur alleine von Menschen, sondern auch von Computern. Und ähm, entsprechend ist in der weiten ähm, Definition auch die Kommunikation von und mit Maschinen ähm, mit gemeint. Ähm, das heißt, ähm, hier ähm, sieht man etwas, was dann auch bei Nassé tatsächlich mit ähm, dem Datenbegriff ähm, auftaucht und insofern auch hier, wenn von den miteinander verbundenen Datenpunkten die Rede ist, natürlich auch die maschinelle Prozessierung der Daten mit einschließt. Um aber tatsächlich jetzt nicht weiter in die Schwierigkeiten zu geraten, diesen Digitalisierungsbegriff zu klären, können wir uns vielleicht also mit dieser Arbeitsdefinition erstmal zurückziehen und sagen, die Digitalisierung ähm, ist ein Verbreitungsmedium, das eine ähm, Veränderung ähm, mitführt ähm, durch eine ähm, soziokulturelle Entwicklung, auf die ähm, dann auch Digitalisierung reagieren kann. Aber die ähm, eigentliche Frage ist ja, wie kommen wir überhaupt dann von der funktional differenzierten Gesellschaft in die nächste Gesellschaft, also die Problematik des Übergangs, die noch nicht geklärt ist. Und zu dieser Leerstelle des Übergangs hat Barbara Kuchler 2003 bereits einen sehr instruktiven Beitrag vorgelegt, der sich genau diesem Problem widmet, wenn Luhmann davon spricht, es handelt sich in seiner Evolutionstheorie, meine Evolution der Evolution bleibt immer noch ja, relativ ähm, unklar, ob es sich ähm, bei seiner Evolutionstheorie tatsächlich nur um ein Stufenmodell handelt, also um eine Typologie von Differenzierungsformen oder ob die Evolutionstheorie selbst ähm, klären kann, wie sich ähm, eine Evolution vollzieht. Und ähm, hier sollten wir uns nochmal ähm, vor Augen halten, was der Ansatz ist ähm, der Luhmannschen Evolutionstheorie. Die ähm, Differenzierungsformen, die er äh, unterscheidet, segmentär, stratifikatorisch, funktional, zeichnen sich durch eine ihr je eigene Konfiguration evolutionärer Mechanismen aus. Und ähm, diese evolutionären Funktionen, und das hat Barbara Kuchler äh, meiner Ansicht nach einfach nochmal präzisiert, ähm, dass man eben dann von diesen drei evolutionären Mechanismen, Variation, Selektion, Restabilisierung, auch die Systemdifferenzierung und die Differenzierungstheorie selbst mitdenken muss. Das heißt, wenn wir von, einer, ähm, von Übergängen sprechen, dann sprechen wir immer davon, dass sich von einer Gesellschaftsformation zur nächsten die Konfiguration der evolutionären Mechanismen verändern. Und ähm, um das abzukürzen, es findet eine fortschreitende Entkopplung der evolutionären Mechanismen statt. Und was die funktional differenzierte Gesellschaft auszeichnet, ist die Entkopplung von Variation und Selektion. Und das bringt erst überhaupt Systembildung in Gang, in dem Sinne, dass wir es mit einer funktional differenzierten Gesellschaft zu tun haben. auf der Ebene der Gesellschaft heißt es eben dann, dass symbolisch generalisierte Medien überhaupt erst ähm, die Funktionssysteme ähm, ja, in ihren ähm, Reproduktionsmechanismen in Gang setzen. Und wenn wir dann also ähm, davon sprechen, dass ähm, die funktional differenzierte ähm, Gesellschaft sich über symbolisch generalisierte Medien reproduziert und restabilisiert, die eben Wissenschaft, Politik, Recht oder Kunst heißen, dann müsste ja die nächste Gesellschaft tatsächlich genau hier ähm, ansetzen. Dann müsste ja die nächste Gesellschaft vielleicht eine Struktur aufweisen, die nicht mehr alleine aus der Restabilisierung der Funktionssysteme ähm, ihren, ähm, ja, ihre ähm, Identität speist. Und da ist ähm, genau die Frage, wie man also dieses... Feld so operationalisieren kann, dass man dann eben auch eine These formulieren kann, die vielleicht über die etwas blumig daherkommende These der nächsten Gesellschaft hinausgeht. Wir haben ähm, den Ansatzpunkt, die Restabilisierung. Ich habe jetzt mal versucht, das eben auf meinen Paradefall ähm, zu ähm, beziehen, die Wissenschaft, ähm, denn das Hauptproblem ist ja, ähm, den Elementbegriff dann erstmal dingfest zu machen in einer solchen gesellschaftstheoretischen Beschreibung ähm, dessen. Und ähm, für die Wissenschaft hat eben Stichweh ähm, das Element ähm, insofern geklärt, dass es sich hier um die Publikation handelt. Also wenn die Kommunikationsweisen quasi systemspezifisch sind, ist es in dem Falle der Wissenschaft die Publikation. Als Selektionsmechanismus auf der Ebene auch der Organisation kommt ähm, das Peer-Review-System ähm, in Anschlag und erst genau über diese ähm, Differenzierung und der Entkopplung von Variation und Selektion kann im positiven Anschlussfall eben überhaupt erst Wissenschaft ähm, über den Wahrheitscode lanciert werden und sich autopoietisch fortsetzen. Das ist die Idee ähm, von Wissenschaft. Und wenn jetzt ähm, die nächste Gesellschaft quasi im Raum steht, die sich ähm, mit Hilfe der Digitalisierung ähm, quasi herausbildet, müsste es also der Theorie nach, der Evolutionstheorie nach, eben zu einer Rekonfiguration dieser evolutionären Mechanismen kommen. Und die Frage ist, welche Form ähm, wird ähm, diese Gesellschaft dann gepresst. Und um das ähm, nachzuvollziehen und zu illustrieren, ähm, lohnt es ähm, nochmal historisch, den letzten Übergang in den Blick zu nehmen, um darauf aufbauend eigentlich ja, zu sehen, was sich eigentlich aktuell abzeichnet. Und da ist... Ähm, auch an die evolutionäre Errungenschaft des Buchdrucks zu erinnern, die für die Ausdifferenzierung ähm, des Wissenschaftssystems eben ja, den ähm, Ausgangspunkt bildete, also wie für alle anderen Funktionssysteme auch. Hier ähm, bekommt ähm, der Buchdruck eben noch ähm, seine besondere Form insofern, dass es dass, wie Luhmann es auch beschreibt, dass die Gründung der wissenschaftlichen Zeitschrift selbst ähm, quasi ein Katalysator war für die Ausdifferenzierung der Wissenschaft. Denn ähm, die Wissenschaft hatte auf einmal von einem Adressaten beschränkten ähm, Briefverkehr nun die Möglichkeit einer ähm, Verbreitung von Erkenntnissen. Es wurde ja, die Motivationsstruktur angekurbelt über die Sicherung von Entdeckungspriorität qua Name. Das erste oder die Anfänge des Peer Reviews lassen sich schon in der Gründung der ersten wissenschaftlichen Zeitschriften zumindest Ansätzen erkennen, die im 17. Jahrhundert stattfanden und man konnte eben zugleich eine Form sehen, in der Wissen und zwar nicht mehr zusammengetragenes Wissen, sondern neues Wissen archiviert wurde. Es dauerte noch bis zum 19. Jahrhundert, bis sich tatsächlich dann auch die standardisierte Form wissenschaftlicher Kommunikation etablierte. Das heißt, wenn wir ähm, Wissenschaft ähm, in den Blick nehmen, dann handelt es sich bei dem Letztelement um die Publikation, die ähm, Ausdifferenzierung überhaupt erst ermöglichte der Wissenschaft und ähm, erst mithilfe Hilfe ähm, dieser ähm, Publikation konnte sich überhaupt ähm, eine Selektionschance ergeben, nicht nur für die Publikation, sondern auch für die Autoren dahinter. Was man sich klar machen muss, ist dann medial gesprochen, dass von der ähm, Publikation eben auf einmal eine enorme ähm, Wirkung ausgeht in der Form, dass nun alle wissenschaftlichen Verstehensgrundlagen im Text, in Schriftform gefasst werden müssen und ähm, Face-to-Face-Interaktionen ähm, oder auch eine unmittelbare ähm, Betrachtung dessen, ob etwas funktioniert, eben wegfallen durch die Verschriftlichung dieser Art von Kommunikation. Was ähm, den Selektionsmechanismus angeht, des Peer Reviews, ist auch nochmal dann zu erinnern, dass in der Buchdruckgesellschaft eben Peer-Review als Prototyp, wir haben Peer-Review inzwischen auf ganz verschiedenen Ebenen in der Wissenschaft, aber dass ähm, Peer-Review eben tatsächlich dazu diente, also auch als Zensur, aber als ähm, Zensur eben ähm, vor allem auch den Platz, ähm, Limitation des Buchdrucks ähm, und der Zeitschriften ähm, geschuldet dass ähm, quasi Peers über die ähm, Veröffentlichungswürdigkeit von Manuskripten entschieden haben und ähm, insofern sich hier auf Basis wissenschaftlicher Kriterien, Normen des organisierten Skeptizismus, dann eben ja eine Form der Leistungskontrolle etabliert hat, die eben keine externalisierte Leistungskontrolle ist, sondern Peer Review durch Peers. Und das ist sozusagen der ähm, ja, Fall, mit dem wir es zu tun haben. Die Wissenschaft hat sich ähm, im 19. Jahrhundert quasi als solches etabliert, dieser Selektionsmechanismus. Und blicken wir aber also in die Gegenwart hinein, ähm, ist von Krise die Rede. Wir haben es mit einer Reproduzibilitätskrise zu tun, sagt zumindest die Mehrheit ähm, der Wissenschaftler. Es ähm, sind ähm, Publikationen, die zwar einem Qualitätsprüfmechanismus unterworfen waren, die aber am Ende nicht halten, was sie versprechen. Also tatsächlich die Wissenschaft irritieren, auch wenn sie in sehr hochrangigen ähm, Journalen erschienen sind, ähm, lässt sich quasi ja, am Ende ähm, nichts daran anschließen, an diese wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das heißt, wir haben es mit einer Irritation, so könnte man ähm, formulieren, der Restabilisierung ähm, zu tun, wo am Ende gar nicht mehr so ganz klar ist, was gehört jetzt eben noch zur Wissenschaft, was gehört da nicht rein, denn ähm, die Fälle, das sozusagen etwas als falsch ähm, betrachtet wird, sind ähm, unproblematische ähm, Fälle. Problematisch ist es dann, wenn eigentlich dieser, ähm, diese Frage gar nicht mehr beantwortet werden kann, sodass ähm, wir hier mit einem Folgeproblem der ähm, ähm, funktionalen Differenzierung zu tun haben, meiner Ansicht nach, der sich vor allem auch durch die Beschleunigung ähm, des ähm, ja, Evolutionsprozesses ergibt und hier vor allem durch die Beschleunigung an Variationsmöglichkeiten. Wir haben nicht seit gestern, aber weiterhin enorm, als mit einer Wachstumsrate, mit einem steigenden Wachstum an, wissenschaftlichen Publikationen zu tun, derzeit von 3,6 Prozent. Und eine neue Studie zeigt uns nochmal die Zahlen, dass wir zwar mehr Publikationen haben, Peer Review breitet sich sozusagen als Mechanismus in alle Bereiche der Wissenschaft aus, aber die Bereitschaft, Gutachten zu übernehmen, sinkt. Das heißt, es gibt eine zunehmende Schere dessen. Wir haben eine hohe Thematisierung ähm, der Fehleranfälligkeit des Peer Reviews, die am ähm, Dimensionen sind ähm, aus der Wissenschaftsforschung relativ gut ähm, belegt. Mangelnde prädiktive Validität, ungenügende Re Reliabilität der Gutachten, fehlende Fairness ähm, der Gutachter. Und wir haben einen ähm, großen Diskurs, die Grenzen des Peer Reviews. Und hier bietet ähm, die Digitalisierung eine Lösung an. Die Lösung wird als Open Peer Review benannt. <lacht> Wenn wir die Kritik hier zusammengefasst sehen auf einer Abbildung, dann sind die Kritikpunkte vor allem, dass wir es hier mit einer ArkanPraxis zu tun, haben Secret Peer Review, also Geschlossenheit, auch der Kommunikation. Dem Fall wird nichts über die Inhalte der Gutachten gesagt, sie sind nicht veröffentlicht, das was veröffentlicht, ist, sind nur die Ergebnisse, die akzeptierten Publikationen, bis es dann zur Rezeption und womöglich zur Zitation kommt, also vergehen Jahre und auch ähm, die Begutachtungszeiten sind selbstverständlich viel zu lang und hängen dann ähm, vor allem auch mit dem Journal Prestige nochmal zusätzlich zusammen und ähm, dieses ähm, Prestige der Journale führt dann auch dazu, dass Extra Kriterien mit einbezogen werden, um also tatsächlich die ähm, Publikation in einem der High-Class-Journale unterzubringen. Und ein Ausweg, der jetzt ähm, sich verbreitet im wissenschaftlichen Publikationssystem, ist ähm, ja, das Prinzip Publish First, Filter Later, macht sich der digitalen Kommunikation und den unbeschränkten Platzmöglichkeiten zunutze und bedeutet hier nochmal, abseits also der selektiven, reputationsträchtigen Publikationsorte, ähm, Publikationsorte zu wählen, bei der am Ende der Rezipient entscheidet, ob es wissenschaftlich hilfreich, nützlich tierbar ist. und zitierbar ist. Ein solches Beispiel ist die Public Library of Science, die mit einem Journal Plus One 2006 bereits aufgetreten ist, macht sich also dem Geschäftsmodell eines autorfinanzierten ähm, Zugangs zunutze, in dem Publikationsgebühren auftauchen, aber die ähm, Ergebnisse, zumindest Open Access, zugänglich sind. Und damit steigt nochmal enorm also das Volumen an Variationen. Also es wurden in einem Jahr über 30.000 Artikel veröffentlicht. Man kann nicht mehr von einem Journal, sondern von einer Plattform, Publikationsplattform sprechen. Und entsprechend hoch sind dann auch die Akzeptanzraten, wenn eben auf ein Peer-Reviewed-Light-System umgestellt wird und eine Abkehr vom Neuen. Also die Frage, ob das Wissen originell ist, neu, spielt in dem Falle keine Rolle mehr, sondern nur, ob es methodisch sauber und solide durchgeführt ist. Und da könnte man sagen, dass das eigentlich für die Wissenschaft, die ja auf Neuheit gegründet ist, eigentlich ein. Irriger Weg darstellt und so wurde es auch kritisiert, aber es stellt eben als Publikationsform eine Erfolgsgeschichte dar, auch viele andere Verlage sind dazu übergegangen, ein solches nicht selektives ähm, Journal oder Megajournal zu gründen. Also das heißt, wir haben es mit einer Beschleunigung und auch mit einer Erweiterung der Variation zu tun. Der zweite Trend, auf den ich Aufmerksam mache, ist, dass man sich von der Qualitätsprüfung vor einer Veröffentlichung, um Publikationsentscheidung zu treffen, auf eine Post-Hoc-Bewertung zurückzieht im Digitalen. Das heißt, manche Plattformen wiederum folgen noch dem Modell des zertifizierten Experten im Sinne der Faculty of 1000, wo tatsächlich Expertinnen des Feldes eingeladen werden, um nachträglich die besonderen Juwelen eines Faches für die Rezipienten zu bestimmen, im anderen Falle Papier und da gibt es noch sehr viele andere funktionaläquivalente geht es darum, ja, ungefragt und uneingeladen auch anonym quasi die ähm, Artikel, die bereits erschienen sind, zu bewerten was nicht selten zu einem Bashing also von Autoren führt und mit sehr vielen ähm, Verleumdungsklagen ähm, überhäuft wird. Und wir kennen natürlich alle, also die Plattformen, denen wir selber unsere Artikel hochladen können, die auch wiederum bestimmte ähm, Mittel der ähm, Kritik und des Peer-Reviews bereithalten. Das heißt... Wer quasi jetzt begutachtet wird, gewissermaßen crowd-gesourced an einer anonymen Masse in einem Fall oder eben von einem singulären Urteil zumindest auf mehrere Experten ausgeweitet. Wir haben drittens mit der Umstellung auf digitale Kommunikation im Publikationswesens mit einer Extension des Schriftsmediums zu tun. Daten, das Stichwort fiel ja schon, es geht eben im Sinne von Open Science, Science, die sich mit der Publikation eben reproduziert, eben nicht mehr nur um das dargestellte Wissen, sondern vor allem auch darum, die dunkle Seite der Publikation sichtbar zu machen, also tatsächlich die Herstellung von Wissen transparent zu machen. Und da ist es eben inzwischen in einigen Fächern in den Naturwissenschaften obligatorisch geworden, die Forschungsdaten mitzuliefern, all das unter dem Diktum der Replikationskrise um, einerseits, aber auch, und so sagt es die Europäische Kommission, um Daten ähm, auch weiter maschinell ähm, auszuwirken. Also Sekundärdatennutzung durch andere, nicht zuletzt durch Maschinen. Und wir haben hier dann entsprechend mit einer Pluralisierung der Publikationsformate zu tun. Das sage ich, also um kurz eine Zusammenfassung des Iststands ähm, klarzumachen in Bezug auf die Evolutionstheorie, die ich ähm, angelegt habe. Wir haben ähm, derzeit scheinbar mit einer Irritation, also der Restabilisierung von Wissen zu tun, also die. Ähm, Debatten sind in allen Fächern ähm, derzeitig ähm, virulent und ist das sozusagen nur eine ähm, ja, punktuelle, temporäre Erscheinungsform oder ist da nicht doch ein Strukturproblem, um das jetzt ähm, verschiedene Lösungsoptionen ähm, gebaut werden. Wir haben es ähm, gleichzeitig eben mit einer Variationsbeschleunigung zu tun qua Digitalisierung der ähm, auf einmal neue Formen der Publikation und der Formate äh, auf den Plan getreten sind. Und wir haben es mit einer weitergehenden Differenzierung von Peer Review zu tun. Und zwar wie, wer, wann, wo, was begutachtet wird. Also es lassen sich auch Datensets begutachten. Und die Frage, ob es vor einer Veröffentlichung oder danach passiert ist, eben auch ähm, der entsprechenden Plattform oder des Journals vorbehalten. Das heißt, wenn wir das zusammenziehen, dann sehen wir gerade im Peer-Review-Bereich, dass sich das wissenschaftliche Bewertungshandeln eben zunehmend datafiziert. Und das möchte ich noch an einer anderen Stelle verdeutlichen. Es gibt seit den 70er Jahren eben auch den Versuch, quasi neben der qualitativen Beurteilung von wissenschaftlichen ähm, Leistungen eben auch mit Daten zu arbeiten ähm, und zwar derart, dass man eben auf Resonanz setzt und bibliometrische Indikatoren als Proxy für wissenschaftliche Qualität laufen lässt. Und hier sehen wir der Journal Impact Factor, der H-Index und so weiter ähm, sind eigentlich Vorläufer ähm, dessen, was wir jetzt über Google Analytics und den Nutzungsbereich überhaupt Online-Plattformen eigentlich auf allen Ebenen sehen, nämlich die automatische Erfassung von Nutzungsstatistiken in Echtzeit. Das sehen wir, sobald wir auf Amazon gehen, aber wir sehen es natürlich auch, sobald wir die Publikationsplattform nutzen und dass das wiederum als Bewertungsmaßstab auf die Wissenschaft geworfen wird und die Online-Attention quasi als Qualitätssiegel läuft, sieht man an diesem Badge dem sogenannten Altmetric Donut, der eben sich durch das gesamte Publikationswesen von Nature to Science zu den Großverlagen zieht und damit eben ja, genau diese digitalen Nutzungsstatistiken aus das heißt, spätestens hier sollte deutlich werden, dass es in der Summe gar keine Rolle mehr spielt, wer tatsächlich wissenschaftliche Artikel rezipiert, ob es sozusagen der hochrangige Wissenschaftler ist oder meine Oma oder ein Robot. Am, am Ende zählt es sozusagen ein in diesen Online-Attention-Score. Das heißt, ähm, hier sehen wir etwas, was sich auch auf anderen Ebenen im digitalen System der Wissenschaft ähm, durchsetzt, nämlich die Generierung von Big Data, in der alles das, was wir sozusagen als wissenschaftliches Handeln fassen, datafiziert wird. All diejenigen, die als Gutachterinnen arbeiten, sind wahrscheinlich auf diese Online Editorial Management Systeme ähm, schon längst ähm, gestoßen und entsprechend genervt, als über die automatisierten ähm, ja, Kommunikation und Korrespondenzen. Interessanter wird es dann, wenn ähm, diese Daten natürlich auch auskunftsfähig werden über das, was Wissenschaft ist. Genau, das, was Wissenschaft ist und das, was wir quasi ähm, als solches bewerten. Die nutzergenerierten Daten über das, was die Grenze ausmacht zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft. Und ähm, da sollten wir ähm, das im Kopf halten, dass es diese Sammlung gibt über Big Data Analytics und diesen Bereich steige ich jetzt, um Ihnen klarzumachen, es gibt sozusagen genau an dieser Big Data Analytics ähm, Frage Anwendungsfälle, die ähm, ökonomisch jetzt angelegt sind. Es ist die ja, Ersetzung, Automatisierung des Peer Reviews über Textmining, über die Mustererkennung. Und die Frage ist, ob sich solche automatisierten Bewertungssysteme durchsetzen bis hin eben ja, zur wissenschaftlichen Wissensproduktion. Und insofern wollte ich ähm, mit diesem kleinen Ausflug in die Wissenschaft klar machen, ähm, dass eine Evolutionstheorie eigentlich der Standort ist, um tatsächlich so eine These des nächsten Wandels und der nächsten Gesellschaft, glaube ich, präziser als andere Versuche, das alleine über die Kommunikationstheorie zu regeln, machen könnte. Das Ganze steht noch am Anfang, aber ich meine, dass diese kurzen Ausführungen klar gemacht haben, dass wir eventuell es in der funktional differenzierten Gesellschaft noch mit der ähm, Entkopplung von Selektion und Variation zu tun hatten. Aber wenn Maschinen ähm, mitmachen, ist die Frage, ob genau diese Entkopplung nicht teilweise wieder zurückgenommen wird. Das heißt, die entscheidende Frage, die ich ähm, mir stelle für eine Gesellschaftstheorie zur nächsten Gesellschaft und die diese ähm, beantworten muss, ist, ob sich mit der Digitalisierung nicht die Zurechnungsadressen ändern. Wir haben schon ähm, darüber gesprochen und an welcher Stelle konkret die Maschine dann an der Systemevolution mitwirkt. Einige ähm, ja, Impulse habe ich dazu gegeben und das heißt, die Herausforderung an die soziologische und Systemtheorie ähm, ist groß. Wir müssen ähm, sie überhaupt in den Blick kriegen, die digitale Gesellschaft und ähm, ja, dass da viel Arbeit drinsteckt, vieles umzubauen, sollte uns sich davon abhalten, es zu tun. Vielen Dank, Martina Franzen. Wir haben jetzt noch zwölf Minuten für die Diskussion und ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und damit war es das. Äh, erst Anna. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich fand das total toll, dass du diese Theorieentwicklung mit dieser dichten empirischen Analyse verbunden hast. Und ich möchte auf der Theorieentwicklungsfrage Ebene eine Frage stellen oder vielleicht ist es auch nur eine Ergänzung. Also Luhmann geht ja auf neue Verbreitungsmedien ein und meint, also neues Verbreitungsmedium, Komplexitätssteigerung, gesellschaftlicher Strukturwandel. Das ist das ja, was Becker auch aufgreift, um zu sagen, wir haben hier also neues Verbreitungsmedium, offensichtlich also ähm, gesellschaftlicher Wandel. Nur wenn man Luhmann ein bisschen genauer liest, ja, dann steht da ja nicht äh, Verbreitungsmedium äh, neuer Gesellschaftstyp, sondern er schreibt, das ist dann eine, ähm, ein Komplexitätspotenzial und wenn sich neue Strukturen bilden, die diese Komplexität verarbeiten können, dann hat man den gesellschaftlichen Strukturwandel. Also, also die Änderung des gesellschaftlichen der gesellschaftlichen Primärstruktur ne, setzt nicht nur Verbreitungsmedium, sondern auch ähm, Entwicklung neuer Strukturen voraus. Und also ich fand das bei ähm, Becker also immer unbefriedigend und fand das auch in der, finde das auch in der neuen Fassung noch unbefriedigend. Und ich hatte mich jetzt bei deinem ähm, Vortrag gefragt, ob man nicht ähm, das noch hinzunehmen könnte. Also ich finde das sehr plausibel, diese Entkopplung von Variation und Selektion und die Frage, wie die also Digitalisierung auch als Technik da eventuell eingreift. Aber also vielleicht könnte man diese Frage noch dazu stellen. Also, ändert sich, also kommt funktionale Differenzierung an ihre Grenzen? Verändert sich sozusagen sukzessive die Struktur, mit der Komplexität verarbeitet wird? Achso, habe ich auch ein Mikro? Nee, ich habe gar... Achso, ich bin ja verkabelt, Entschuldigung. Ja, vielen Dank, Anna. Ja, in der Tat ist das eben ja die These, dass also die nächste Gesellschaft über die funktional differenzierte Gesellschaft hinausgeht. Und die Frage ist dann, die ich am Anfang, anfangs gestellt habe, Digitalisierung. Wir brauchen auch einen starken Begriff von Digitalisierung, um tatsächlich zu fassen, was jetzt unter anderen blumigen Begriffen wie Netzwerkgesellschaft eigentlich ja diese Struktur ausmacht, um, ähm, und das wollte ich plausibilisieren, um die Kommunikationstheorie also fruchtbar zu machen und der Frage, wie kommuniziert ähm, die Gesellschaft miteinander? Und da ähm, glaube ich, ähm, ist es ähm, schon hilfreich, ähm, wenn man ähm, die Digitalisierung auch als solches fassen lernt. Da sind wir noch nicht so weit. Sascha Dicke. Ja, danke. Ich hatte ja in meinem Vortrag so ein Kriterium formuliert, wann, wann könnte man in der nächsten Gesellschaft sein? Bei Becker gibt es ja dafür kein eindeutiges Prüfkriterium. Und mein Vorschlag war, wenn sozusagen digitale Operationen das sind, von dem man aus Gesellschaft denkt oder von dem Gesellschaft sich auch selbst denkt, bis zu dem Punkt, wo es für Gesellschaft eigentlich irrelevant würde, ob das sozusagen jetzt menschlich oder maschinell ähm, produziert wird, ob da ein Körper dahinter steckt oder nicht. Und vielleicht auch im Anschluss am an Armin, ähm, wenn eben diese Zurechnung ähm, automatisiertes Auto oder Auto mit Fahrer ähm, symmetrisch behandelt werden würde. Dann würde ich sagen, sind wir in der nächsten Gesellschaft. Wie ist es jetzt bei, bei deinem Fall? Also quasi ähm, bei diesen automatisierten Big Data-Driven ähm, Bewertungssystemen. Ähm, also sind wir da schon an dem Punkt, wo ähm, die Quelle des Urteils oder des Se der Selektion ähm, eigentlich keine Rolle mehr spielt, Mensch oder Maschine? Danke für die Frage, Sascha. Das ist ähm, eine interessante Frage, denn empirisch müsste man ja prüfen, also ob nicht die äh, Irritation, die eine automatische ähm, Prüfung ähm, bietet, nicht am Ende doch auch im normativen Sinne zu einer besseren ähm, Wissenschaft ähm, führt, denn da suggerieren manche ähm, ja, Versuche, die jetzt als Pilotstudien gelaufen sind, dass die automatisch erzeugten Gutachten, sozusagen Fake-Gutachten, ähm, doch ähm, für mehr ähm, ja, Relevanz, was die eigene Urteilsfindung ähm, betrifft dienen können ja also das heißt es ist eine neue form der kooperation also zwischen mensch und maschine und ich glaube hier liegt dann auch die frage an die sozialtheorie also wie man das ähm, denken kann hm. Ja, vielen Dank. Also ich würde, würde über Becker ähnlich ähnlich äh, urteilen, wie du das gerade gemacht hast. Also mich hat das nie nie wirklich ähm, überzeugt, weil es eigentlich nur eine hypothetische Frage ist. Ne? Und das ist vielleicht für eine empirische Wissenschaft eine schwierige, eine schwierige Frage. Aber ich fand ihr empirische, empirisches Beispiel total super. Nur stützt es eigentlich nicht, dass wir sie sagen wollten. Also ihr empirisches Beispiel zeigt wunderbar, dass natürlich der Einsatz eines neuen Verbreitungsmediums zu unglaublichen Irritationen innerhalb eines Funktionssystems führt. Man könnte ja parallel im politischen System und im Rechtssystem und in anderen ganz ähnliche Dinge wahrscheinlich zeigen, aber an, dem, an der Grundstruktur des Systems, nämlich dass es sich am Ende doch an Wahrheitsfragen schließt, egal wie sie die Wahrheitsfragen organisiert ja? Selbst wenn es ein, was haben Sie gerade gesagt, ein, ein Fake-Gutachten durch einen Apparat ist. Ich meine, ich kenne genug Fake-Gutachten von unglaublich erwartbaren Gutachtern aus Fleisch und Blut, bei denen ich vorher schon genau weiß, was die schreiben. Ich habe selbst lange eine Zeitschrift herausgegeben, so, so genau kriegt das kein Algorithmus hin, weil man dem immer eine Variationsgeschichte einbauen würde, damit es nicht so aussieht, als sei es eine Maschine. Würde ich also sagen, das, das, das ändert ja eigentlich nichts an der, an, der, an der Struktur des Systems. Es bleibt dann Wahrheitsfragen. Orientiert, sonst könnte man gar nicht über Wissenschaft reden. Und das ist jetzt gar nicht der Versuch, sozusagen Ihr Beispiel genau. ähm, zu destruieren. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, könnten Sie nicht eigentlich Ihr Beispiel dafür verwenden, zu sagen, vielleicht wird uns heute diese. Brutalität, das ist meine Formulierung, der funktionalen Differenzierung viel deutlicher, wo wir doch feststellen, dass, dieses, dass diese Wahrheits, das Wahrheitsmedium, aber auch das Machtmedium, das Medium des Zahlens und so weiter noch transparenter wird, dass wir feststellen, es ist völlig unabhängig davon, über welches Verbreitungsmedium oder welches Medium ja. das passiert, diese Geschichte scheint stabiler zu sein, als man denkt. Und das ist wirklich eine Frage. Ja? Ich glaube, daran müsste man weiterarbeiten. Ich glaube, Becker spielt ihre Geschichte nicht in die Hände. Oder verstehe ich das falsch? Ja, vielen Dank, Herr Nassir, für diese wichtige Frage. Denn ich glaube, dass ich das sozusagen nur angedeutet habe. Aber mein Argument wäre tatsächlich, wenn wir davon ausgehen, dass auch auf der Selektionsebene nicht mehr nach wissenschaftlichen Kriterien entschieden wird. Das war mein Beispiel mit Plus One, wo 75 Prozent aller Vorschläge, es gibt ja nicht nur Fake Reviews, sondern auch Fake Articles, ne? also die den Anschein machen, dass sie wissenschaftlich sind, wenn die alle durchgehen, dann hätte man ja normalerweise gesagt, das ist ein Journal, das wird sich am Markt nicht behaupten, weil es schlichtweg ignoriert wird. Es gab sozusagen, es gäbe keinen Abnehmer dafür. Nun gibt es aber gar nicht mehr die Notwendigkeit, Abnehmer zu finden, weil wir auf autorenfinanzierte Modelle setzen. Das heißt, der Autor zahlt, nicht der Abnehmer. Und wenn man dann davon ausgeht, dass es für die Maschine ähm, völlig irrelevant ist, wie viele Artikel sie verarbeitet, ähm, den Rezeptionskapazitäten des Menschen ist das ja nicht ohne weiteres möglich, und all das, was sozusagen auch nur den Anschein hat von Wissenschaftlern verarbeitet wird, ähm, in den ähm, Maschinen ähm, damit weitergearbeitet wird und die Anschlussfähigkeit eben nicht mehr ähm, alleine über die Frage der Relevanz entschieden wird oder war unwahr, sondern über Resonanz vielleicht, über Topic, um, Topical Issues und so weiter, dann würde ich vermuten, dass sich also mit all diesen kleinen um, Vignetten, die ich hier vorgestellt habe, um, doch eine radikalere Transformation dessen ergibt, die dann mit den um, Mechanismen der funktional differenzierten Gesellschaft nicht mehr beschreibbar sind, wo auch Wissenschaft seine Gestalt ändert und vielleicht nicht mehr trennscharf zu unterscheiden ist. Das war sozusagen die angelegte These, die mhm. noch ausgearbeitet werden muss. Äh, äh, ganz mhm. kurz. Diese Variation, die gab es vorher auch schon. Es gab russische Psychologie, die hundertmal besser war als die westliche, die keine Resonanz erzeugt hat, weil die Sprache nicht gepasst hat. Das, gab's das gab es. Man konnte ja. es immer ignorieren, okay. aber es wurde nicht mehr ohne weiteres wir weiter. ignoriert. Wir mhm. haben noch zwei Minuten und zwei Fragen. Und äh, vielleicht könnt ihr wirklich kurz und zusammen diesmal... Äh, ja, also ich habe das auch so verstanden, dass du, Martina, äh, einerseits über die Evolution des Wissenschaftssystems redest und das verknüpfst mit einer These über die Evolution ähm, von Gesellschaft. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, herausgehört, dass du eigentlich auch zwei Thesen hast, mit Blick auf deine empirischen Beispiele. Einerseits könnte man ja vermuten, dass gerade so diese Crowdsourcing-Aspekte äh, des Peer-Reviews, also ich, ich weiß nicht, ob das dann unbedingt Resonanz ist oder nicht vielleicht doch tatsächlich nette Qualität ähm, äh, der, äh, äh, äh, äh, der Artikel, die reviewed werden, äh, bestimmen. Und das wäre dann ja quasi in line mit der These von Becker. Und das andere ist dann quasi diese Extension des Schriftsmediums, wo es dann eigentlich um wieder eine, eine Verstärkung eigentlich auch der Eigenlogik vielleicht des Wissenschaftssystems gibt. Jetzt bin ich zu lang, Punkt. Also, mhm, danke. So. Ähm, da Robert Seifert verzichtet, könnt ihr jetzt sozusagen einfach ein wunderschönes Schlusswort dazu geben? Ja, am um Thorsten, in der Tat, also es sind vielleicht nicht zwei ähm, verschiedene ähm, Ansätze, die ich hier verfolgt habe, Evolution der Gesellschaft und Evolution der ähm, Wissenschaft, sondern Wissenschaft als Beispiel für die Evolution ähm, der Gesellschaft, denn die kriegen wir ja nicht insgesamt in den Blick. Und da ist ähm, tatsächlich die Frage, wenn du auf das Crowdsourcing ähm, abstellst, im ähm, Bewertungshandeln, dann ähm, ist das für mich ähm, überhaupt erst ähm, die Möglichkeit aus diesem geschlossenen System, die ein selbstreferentieller Kommunikationszusammenhang im Medium, also der wissenschaftlichen Zeitschrift eigentlich ja bedeutet hat, mit all seinen Rollen, die damit verknüpft sind, ähm, dass das aufgebrochen wird. Und Crowdsourcing ähm, würde ich dann im weitaus größeren ähm, Kontext ähm, eben auch auf Maschinen ausweiten. Also da geht es dann nicht mehr nur um die Differenz zwischen Experten und Laien, sondern eben auch auf Maschinen, die dann, also in diesem letzten Beispiel, tatsächlich auch das Bewertungshandeln ähm, ja, delegiert bekommen können oder selbstständig eine alternative Lesart äh, liefern, auch als Serviceeinheit. Und das macht ja eben Google Analytics ähm, ständig als Marketingberatung für alle Homepage-Betreiber eben auch. Nichts anderes wäre es. Es wäre bloß nach anderen Maßstäben dessen beispielsweise, ob sich ein Artikel da eingereicht ist, Mustererkennung wohl ähm, hoch zitieren wird. Das sind sozusagen die Entscheidungsprämissen für dieses Textmining. Und insofern sehe ich, ähm, dass ja, das Thema... Ähm, diskussionswürdig ist und freue mich, wenn wir das fortsetzen können in der Pause. Vielen Dank.